Ähm, als, nächstes bitte ich die als nächstes bitte ich die Gruppe Moin Refugees auf die Bühne. Genau. Und die drei haben mir erzählt, dass die eigentlich schon Freitagabend angefangen zu hacken. Die wussten nämlich genau und direkt, was sie machen wollten, und konnten es kaum abwarten, loszulegen. Und äh, es geht auch um ein ganz dringendes Thema, was Ihnen offensichtlich sehr am Herzen lag und das erzählen die drei ich jetzt am besten selber. Ähm, ja, hallo, äh, wir sind das Team von Moin Refugees. Äh, das ist Moritz, das ist Noah und ich bin Finn. Ähm, und genau, wie gesagt, wir haben uns einem sehr aktuellen Thema angenommen. Ähm, einmal kurz, worum es geht. Ähm, ja, äh, der Ablauf ist quasi einmal, dass wir erklären, was, äh, womit wir uns befasst haben. Ähm, dann wollen wir mal kurz die App erklären, die wir erstellt haben. Ähm, kurze Zukunftspläne einmal erläutern und dann ähm, genau, sagen wir euch nicht einmal, wo ihr das finden könnt, was wir bisher gemacht haben. Ähm, am Freitag ähm, wurden wir von Jugendhackt in so Kleingruppen eingeteilt zu so verschiedenen Themen. Ähm, und da sollten wir uns ein Projekt suchen, äh, ein Problem suchen, dafür eine Lösung finden. Ähm, und uns dann gewisse Methoden ausdenken, mit denen wir diese Lösung erreichen können. Ähm, unser Problem, das wir gefunden haben, war das Chaos, das bei der Flüchtlingsaufnahme herrscht. Ähm, sie ist meist sehr unorganisiert, die Helfer sind oftmals überfordert, ähm, einfach weil es zu viele sind. Ähm, wenn die Flüchtlinge aufgenommen wurden, ähm, gibt es oft für sie wenig Möglichkeiten, sich in die Gesellschaft zu integrieren und äh, es gibt auch oft viele Fehlinfos, dadurch, dass die Presse viele Sachen filtert und auch über die Ankunftszeit. Wir haben einmal gehört, dass eine Gruppe von Helfern an einem Bahnhof stand und eine Bahn erwartet hat, einen Flüchtling und die kam auch, ist aber leider vorbeigefahren. Und ähm, Dann haben sie nicht so viel helfen können. Das ist ärgerlich. Also haben wir uns eine Lösung ausgedacht, nämlich More Refugees, wer hätte das gedacht? Ähm, dort hat man verschiedene Möglichkeiten, unter anderem ähm, achso, ähm, unter anderem die Möglichkeit zu spenden, ähm, die Flüchtlinge haben die Möglichkeit, den helfen ihre Ankunftszeiten und Ankunftsorte zu vermitteln, damit eben keine solche Unglücke passieren. Sie sollen auch die Möglichkeit haben, lokale Unterbringung zu finden. Das soll auch für alle möglich sein, damit man dort auch helfen kann. Und es soll objektive Infos und Interviews geben, die einfach ungefiltert dann weitergegeben werden, ohne halt irgendwie manipulieren zu wollen. Genau, unsere Methoden. Wir haben eine iOS-App entwickelt. Wir processen die Spenden mittels PayPal. Wir nutzen den GPS-Sensor im iPhone, um rauszufinden, wo sich der Benutzer gerade befindet, um halt naheliegende Zentren anzuzeigen. Wir haben ein Backend in, geschrieben in Java.e von Moritz für die Datenbank und Verarbeitung der Spenden. Und Helfer sollen in, oder können mittels Facebook und Twitter ähm, die App teilen. Genau, äh, also zur App. Ähm, man kann am Anfang immer auswählen, ähm, wer man ist. Ein Flüchtling, ein Helfer oder einfach ähm, keins von alledem. Ähm, und will nur Infos haben. Insofern kommen wir jetzt einmal zur Demo. Genau, mach du mal. Äh, genau, fangen wir mal an mit Flüchtlingen. Ähm, äh, genau, dann kommt einfach so ein Screen, wenn man in die Mitte tippt sieht man auf der Karte die nächsten ähm, Heime, die werden dann mit so ähm, Zeichen gezeigt. So ja. Genau. Ähm, ja, sieht man ganz gut. Ähm, und genau, wenn man dann wieder zurückgeht ins Menü, äh, hat man weitere Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, sich anzumelden. Ähm, unten links der Button. Ähm, gibt seinen Namen ein, ähm, seine Ankunftszeit und Ankunftsort. Ähm, und wo man herkommt, das ist ganz gut für unsere Statistik, damit wir es hinterher darstellen können. Ähm, für Leute, die es interessiert. Genau, und wenn man dann Enter drückt, kann man unten das Ganze in unseren Server übermitteln. Ja? also Ja, ähm, es würde zum Server übermittelt werden, wenn wir nicht das Problem hätten, was sich Netzwerkverbindung nennt, Weil das ganz einfach nicht funktioniert hat. Wir waren im gleichen Netzwerk und irgendwie ging gar nichts. Deswegen... Uh, könnte ich das jetzt auch mal hier im Prinzip, sage ich mal, simulieren, wenn man eben das mitmachen muss? So. Dann ist da jetzt das iPhone 8. Ich habe hier Achso. oben mal was vorbereitet und ja, so, jetzt hört man sich, mich hoffentlich auch. Wenn man das dann abschicken würde, würde das ungefähr so aussehen, wenn man jetzt hier in die Datenbank guckt, das Ganze einmal refresht. das war ein alter Eintrag, bis hier unten das Ganze nochmal. Also, es funktioniert, sagen wir so. Ja, genau. Ähm. Genau. Ähm, weiterhin hat man, ähm, hat man als Flüchtling hier noch die Funktion, ähm, Hilfe anzufordern. Äh, man kann die Polizei anrufen, man kann Krankenwagen anrufen und lokale Hilfe anfordern. Ähm, und genau, wie schon gesagt, man kann halt sich auch als Helfer anmelden. Ähm, dort hat man die Möglichkeit äh, zu spenden. Das Ganze funktioniert wie gesagt über PayPal, wenn ich jetzt 10 Euro spenden möchte. Äh, fragt er mich hier nach meiner Kreditkarte. Ich habe jetzt leider keine da, aber... es <lacht> würde funktionieren. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, Moment, ja. <lacht> ähm, genau, man kann auch äh, auf Facebook posten und auf Twitter. Ähm, und wir haben auch eine gute Funktion, äh, um Nachrichten anzuzeigen, wenn wichtige Dinge passieren. Ähm. Was ist da eigentlich da? Oder oh, ist das bei Helfen. Ähm, Im Moment zu testzwecken auf Mainz. Dann wird <lacht> das, wird ge das wird geändert, bevor es äh, irgendwo veröffentlicht wird. Äh, das, wird <lacht> das wird auch noch angezeigt vorher. Ja, halt mal ähm, also da wird halt eine Nachricht angezeigt, wenn wir die bei uns im Server eingeben, um halt äh, wichtige Infos zu übermitteln. Genau. Und jetzt kann man hier draufklicken und dann sieht man, okay, es sind 30 Flüchtlinge am Hauptbahnhof angekommen. Ähm, <lacht> das Ganze funktioniert auch ähm, über Apples Push-Service, also auch wenn die App nicht offen ist. Ähm, genau, will ich es uns nochmal zeigen. Jetzt würde quasi auf meiner Uhr angezeigt werden. Aha, da sind 30 Flüchtlinge angekommen. Okay, für die Zukunft, ähm, da das Thema ja Spiele ist, haben wir uns gedacht, man könnte noch ähm, ein Spiel hinzufügen, um den Flüchtlingen helfen, Deutsch zu lernen, ähm, mittels eines Wörterbuchs oder einer Vokabel-App. Ähm, das Benachrichtigungssystem für Helfer sollte auch auf äh, Ortsdaten basieren, dass nicht irgendjemand, der gerade in Schwerin ist, angefordert wird, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Ähm, wir wurden freundlicherweise darauf hingewiesen, dass der Chaos Computer Club in München schon ein sehr ähnliches System, das Engelsystem, aufgesetzt hat, was bei dem Camp verwendet wird und auch sehr gut funktioniert. Mit dem könnten wir uns kurz schließen. Ähm, und um unsere Informationssektion zu füllen, müssten wir natürlich Leute vor Ort haben, Journalisten, die dort Interviews führen und äh, ungefilterte Daten reinholen. Genau. Ähm, wenn ihr diese App jetzt super cool findet, könnt ihr ähm, diesen QR-Code scannen, da landet ihr auf unserer GitHub-Seite. Ähm, das ist allerdings nur ein Source-Code, also wer nicht unbedingt Xcode installiert hat, wird da nicht viel mit anfangen können. Aber ihr könnt nach der Präsentation zu uns kommen, dann zeigen ich euch das nochmal in Person. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Twitter folgen, das sind unsere Nutzernamen. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Jungs. Sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn die App online ist, dann möchte ich hier bitte sofort runterladen. <lacht> Übrigens, sehr schönes Logo.